Hallo, ich bin Ali. Heute möchte ich dir erklären, warum ich keinen Alkohol trinke. Abgesehen davon, dass es nicht schmeckt, gibt es noch viele andere Gründe, warum ich das nicht tue. Zum Beispiel, der Kater, den ich am nächsten Morgen haben würde. Mit allem, was dazu gehört. Oder, die Benommenheit, die ich auf der Arbeit hätte. Ganz zu schweigen vom Geruch und der Orientierungslosigkeit. Man spart nicht nur Nerven, sondern auch Geld, mit dem man sich dann schöne Dinge kaufen kann. Man hat echten Spaß ohne Alkoholeinfluss. Es gibt 100 Billionen Zellen in meinem Körper. Und jeder einzelne davon ist ein Grund, warum ich kein Alkohol trinke. Das Leben ist viel zu schön, um so viele Stunden damit zu verbringen, besoffen oder benebelt zu sein. Beziehungen, Liebe und Kinder sind viel zu wertvoll, um sie für Alkohol zu riskieren. Wenn ich vor einem Problem stehe, habe ich lieber einen klaren Kopf, um es auch wirklich zu lösen. Und wenn ich traurig bin, suche ich mir Trost bei Familie und Freunden. Ich weiß immer wer ich bin, wohin ich will und warum ich was tue. Und genau deshalb rühre ich kein Alkohol an.